Evet, şimdi sözü Zeynep Delibalta'ya veriyoruz. Sanatçı ve e, Burak ve benzeri olaylarda e, bir algoritma adı altındaki subtürün üzerine biraz bilgi verecek. Liebe Frau Bektaş, Liebe Herr Bektaş, Liebe Familie Holland, liebe Gäste, die alle hier bei uns sind und mit uns trauern, aber heute auch Grund zur Freude haben. Obwohl an meinem Deutsch immer noch der Akzent zu hören ist, den ich von der Schwarzmeerküste mitgebracht habe, dennoch bin ich eine Berlinerin. Denn ich lebe seit 47 Jahren in Berlin und werde diesen Akzent bis an meinem Lebensende willig beibehalten. Nämlich diese Eigenart macht meine Heimat Berlin vielfarbig, lebenswürdig und anziehend, wodurch den Menschen bewusst wird, dass die Unterschiede unser einziger Reichtum ist, äh, sind. Man hat... Vor fünf Jahren aus unserem Reichtum auch Burak Bektasch rausgerissen, wie die vielen anderen. Wir sind ohnmächtig, verletzt, wütend, aber wir geben nicht auf, unsere Reichtum zu verteidigen und zu schützen, indem wir alles tun, damit solch ähnliche Fälle immer in unserer Erinnerung bleiben und weiterleben. Bis die Menschen endlich kapieren, dass wir alle auf der Erde gleich sind und eines Tages alle zur Erde zurückgehen werden. Vor vier Jahren hat ein Mitglied der Brac-Initiative mich gefragt, ob ich die Aufgabe eines Denkmal zu bauen übernehmen würde. Ohne zu zögern: Ja, habe ich gesagt. Ich habe versucht, mich mit in Melex Stelle zu versetzen. Natürlich, man kann es nur versuchen, als ich mir den Ort mehrmals angeschaut habe und mich nach Erzählung in den Tag hinein zu versetzen, um für das Denkmal eine Form zu entwickeln, die für diese Aufgabe würdig sein könnte, musste ich mir Mühe geben, meine Ohnmacht, Verletzungen und Wut zu besänftigen. Trotzdem sollte dieses Denkmal an diese Gefühle und alle Menschen umfassen. Nach mehreren Wochen ist dann ein Mahnmal entstanden, das ich später erforschte, um zu wissen, wo meine Gefühle mich hingeführt haben. Letztendlich stellte ich fest, dass der Inhalt meinem Entwurf aus Spirale, der magische Zahl 7 und Licht besteht. Spirale. Sie ist die universellste Form in Universum, das Prinzip in Innersten alle unsere, eine ganz entscheidende Form und die Urkräfte der Schöpfung, also Ordnungsmuster unseres Daseins. Über Licht reicht nur ein Satz zu sagen. Zum einen, Licht ist ein fantastisches Werkzeug zum Gewinn von neuen Erkenntnissen. Zum Zweien, ohne Licht und Wärme gebe es auf der Erde kein Leben. Die magische Zahl 7. Menschen haben Zahlen schon in der Steinzeit erfunden. Manche Zahlen kommen in den Überlieferungen der Menschen in ihren Geschichten, Liedern und Lebensweisheiten häufig vor als andere. Zum Beispiel die 7 steht, dass wir ständig auf diese magische Zahl gestoßen werden. Sieben Weltwunder. Eine Woche hat sieben Tage, verliebte Schweben in siebten Himmel. Und wenn man dem Sprichwort glaubt, hat eine Katze sieben Leben. Das alles kann doch kein Zufall sein. Die Zahl sieben hat schon seit vielen tausend Jahren eine besondere Stellung in vielen Kulturen. Und in den verschiedenen Religionen biblische Geschichte von den sieben mageren und den sieben fetteren Jahren im Alt äh, alten Ägypten, sieben armigen Leuchter der Juden. Die Menorah, in Islam gibt es die sieben Himmelreiche und Christen kennen die sieben Tugenden und die sieben Todsünden. Der Regenbogen besteht zum Beispiel aus sieben Farben. Schon die alten Babyloner entdeckten über 2000 Jahre vor Christus sieben Planeten. Und sie beobachteten, dass der Mond alle sieben Tage in eine neue Phase tritt. Sieben ist die Summe aus drei und vier. Und auch diese beiden Zahlen sind besonders. Für Christen ist die drei eine heilige Zahl, sie steht für göttliche Vollkommenheit, schon mal von der Dreiheiligkeit von Vater und Sohn und Heiligem Geist gehört. Die vier dagegen steht schon seit Urzeit für die Ganzheit der materiellen Welt. Die vier Himmelsrichtungen oder die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft. Damit vereint die sieben das göttliche und das weltliche und steht für besondere Vollkommenheit und Perfektion. Auch Mathematiker finden, dass die sieben eine besondere Zahl ist. Unter den ersten zehn Zahlen fällt sie aus dem Rahmen, weil man sie wieder, weder als Produkt noch als Quantit, andere Zahlen von 1 bis 10 darstellen kann. Mit allen anderen Zahlen von 1 bis 10 funktioniert das. Eine Regel für die Teilbarkeit durch 7 führt zu einem einfachen Algorithmus. Algorithmus? Was ist das? Das ist eine präzise, das heißt in einer festgelegten Sprache abgefasste, endliche Beschreibung eines allgemeinen Verfahrens unter Verwendung elementarer Verarbeitungsschritte zur Lösung einer gegebenen Aufgabe. Lösungsverfahren in Form einer Verfahrensanweisung, die in einer wohl definierten Abfolge von Schritten zur Problemlösung führt die ganze Beschreibung über spiralen licht und letztendlich die magische zahl 7 führte mich zum algorithmus also das denkmal kann nur so heißen algorithmus für burak und ähnliche fälle problemin çözümünü mümkün en az adım Algorithma Burakwe Wie ich schon gesagt habe, gaben mir die Forschungspaziergänge die Möglichkeiten, den Tatort in den Umgebung zu fotografieren. Nach langen Überlegungen dachte ich, der Ort, wo wir uns jetzt gesammelt haben, könnte diese Aufgabe erfüllen. Ich freue mich riesig, das Fundament, Fundament heute mit euch zu feiern. Die Menschen brauchen Orte wie diese, um sich miteinander zu treffen, sich kennenlernen, sich austauschen, um ihre Ängste, Ohnmacht, Wut, Verletzungen und Schmerzen zu verarbeiten und Abbauen. Nur dadurch kann man die Liebe zurück zu sich und zu Natur wiedererlangen, um die Sinnlosigkeit des Hasses bewusst zu werden. Dankeschön.